Hey Leute, in der letzten Folge haben wir 6 und 8 geschafft und jetzt gibt es verschiedene, viele verschiedene Custom Nights. Es gibt Fortranny Mode, ja, gibt es sogar in diesem Spiel. <lacht> es gibt New and Shiny, Double Trouble, Night of Misfits, Foxy Foxy, Ladies Night, Freddy Circuit, Cupcake Challenge, Fair Spill Fever und Golden Freddy, aka 10 Training Mode. Und ja, wir werden alles nach der Reihe machen. Heißt, wir fangen an mit Fortranny Mode. Indem wir eigentlich nur die Maske aufmachen, also eigentlich nur in die Mitte flashen, äh, aufdrehen die Musikbox und die ganze Zeit Foxy flashen. Jetzt seht ihr meine ganzen Versuche und meinen letzten Versuch komplett. Ja, äh, ja dann, dann, dann fangen wir an. Von super. Das wird spaßig. Okay gegen das Spiel nochmal Spaß. Äh also eigentlich muss ich ja wirklich nur in die Mitte flashen. Und ansonsten war es das. Die sind jetzt alle auf 20 gestellt hier. Was bedeutet, dass die noch schwerer geht's, bin ich. Also die sind jetzt auf volles Maximum. Noch stärker können die gar nicht sein. Und soweit ich weiß, gibt es nämlich einen Glitch und der wird bisher immer noch nicht behoben, dass Foxy in jeder einzelnen Nacht, auch wenn er ausgestellt ist trotzdem kommt ist in jeder einzelnen Bonusnacht. Ihr seht schon, die sind direkt da! Die sind jetzt schon da! Es ist noch nicht mal 1 Uhr morgens, die sind direkt da alle. Ja, und ich muss eigentlich die ganze Zeit nur die Maske aufhaben. haben halt noch Foxy flashen. Und ansonsten Musikbox oben halten, das war's. Was Besonderes ist das jetzt nicht? Ich muss nicht auf die Fans schauen, das ist egal die kommen halt so oder so rein dann Maske, dann ja ne? Oh shit, here we go again! Wegen Frau Tranny und das hat mir ja das hat schon gemacht, ja lustig, ja? Oh, oh, war das, war das spät? Nein, das war nicht spät. Halt's und Maul, das war gut. Das war gut, das war gut, ja, ich lebe noch. Das war gut. Oh, Foxy? Foxy könnte ein Problem werden auf 20. Ich werde schon, werd schon, ich weiß jetzt schon, ich werde so viel Spaß haben mit, mit 1020, das war gut, das war gut, halt in die Fresse. Ich werde so viel Spaß haben mit 1020, das weiß ich jetzt schon. Wo jeder einzelne Charakter auf dieses Maximum gestellt ist. Foxy ist auf 20 sehr aggressiv, oh, ja ich sehe es, der geht auch nicht weg. Wollte gleichzeitig auf den Chat. Oh, wirklich ist weg. Äh, du musst ihn wirklich viel mehr flashen, dass er abschwört. Warum trägst du eine Maske? Und wie liegt du alle äh, Stroh rum? Ja, das wissen wir nicht. Aber ich habe Angst, dass ich am Ende keine flashlight power mehr habe und deshalb verrecken werde. Wow, das hat das war jetzt wirklich unerwartet. Aber ich lebe noch. Hi. Oh niemand da. Doch Foxy! Was mach ich? Ich hoffe ich schaff's im First Try. Also es sieht bisher gut aus, weil es ist jetzt schon 2 Uhr morgens, 3 Uhr morgens, keiner und ich hab nicht geachtet. Aber ich hab Angst wegen Foxy. Ich glaube mein größtes Problem jetzt ist Foxy. How are you so good? I don't know. I just watched a lot of gameplays but i haven't watched FNAF vr because i want to play it for myself and let's play it and stream it oh nein nein no no das war zu langsam oder nein es ging noch das ging noch das ging noch oh my god ich lebe noch ich dachte ich wäre tot ich dachte das wäre das wird wird zu lang. It's not hard. Mm. <laughs> It is, but it's not that hard. I think. I wish I was as good as you. <laughs> I wouldn't say that I'm really good, but yeah, I'm not bad. Funny, <laughs> I spiel this in full screen. Mit Sounds! und Voller Lautstärke. Alles oben, alles voll aufgedreht. Also nicht voll aufgedreht, aber ich höre alle, jedes einzelne Spiel, was ich aufnehme, ich höre ich alles et, ein kleines wenig, ein klein wenig lauter als ihr. Ja. Es ist komisch, dass ich das Geräusch, wenn ein Electronic vor einem steht, entspannt finde. Dieses Ja, ist schon richtig komisch. Doki, I suck at Fnaf. Oof. I have the feeling that my battery is going to run out Oh, hey! <laughs> I've already beaten FNAF 1, so why not FNAF 2? And FNAF 3? And FNAF 4? And FNAF Sister Location? And FNAF 6? Aaaaaaand... Ultimate Custom Night. <lacht> okay, ich übertreibs. Und kommt Five Nights at Monika VR. Tja, das ist die Frage, weißt. Hi! You get better if you play more. I'm pretty good at FNAF 2 because I played it a lot, yeah. Skip off Five Nights at Literal Club. Is doch so... Yeah, but he will VR! He the VR version! It's 5am. I play this location a lot, okay. I'm going to play it sooner or later. But first I have to play the other ones. Wenn Foxy mich jetzt noch killt, ich raste aus. Ich will es jetzt geschafft haben. Hallo, hier am Video. Ich will einzelne Videos rausbringen, damit ich wieder aktiv werde hier. Und danach gucke schon mal, dass ich von auf 3 anfange. Oh nein, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Fick dich. Fuck you, fuck you, fuck you. Kannst du mal als Sixer hier werden? Oh, ist Ich bin gespannt, wann 6AM wird. Jetzt. Yay! First Try! Aber ich muss auch gestehen, es war nicht so schwer war auf jeden Fall einfacher als in FNAF 1. Great! Now get out! You're fired! Reasons tampering with animatronics oder oh no. the end. Pink slip Fritz Schmidt First Day on the job? Really? Okay, super. So Leute, dann, dann werden wir uns ab jetzt in den nächsten Folgen alle äh, Challenges machen. Und ich werde dann nicht mehr Hallo und Bye sagen, weil ich hab da jetzt keine Lust zu jede Folge das gleich zu machen. Aber dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid und wir sehen uns. Yay!